Sind Sie ein Fan Ihres Partners? Nein? Ach so, Sie waren es einmal und haben gute Gründe, warum Sie es nicht mehr sind. Ich verstehe. Lassen wir mal Ihre Gründe, so gerechtfertigt sie auch sein mögen, beiseite. Würde sich Ihr Partner freuen, wenn Sie wieder zu seinen Bewunderern gehören würden? Ich erkenne in Ihrem langen Nachdenken, dass Sie über diese Frage noch nicht nachgedacht haben. Nehmen wir einfach mal an, es wäre so. Ihr Partner wäre glücklich, wenn Sie wieder zu seinen Fans gehören würden. Dann hätte ich noch eine Frage. Aber Warnung, sie ist etwas merkwürdig. Wären Sie froh, wenn Sie wieder von Ihrem Partner begeistert sein könnten? Ich weiß, dumme Frage, natürlich würden Sie gerne Ihren Partner so toll finden wie am Anfang. Aber ich finde es wichtig, diesen Wunsch sich bewusst zu machen. Denn wenn es zutrifft, dass er gerne ihr Wohlgefallen hätte und sie es ihm auch gerne geben könnten, dann gäbe es ja keinen Zielkonflikt. Was meine ich damit? Nun ja, es gibt offensichtlich ein Ziel, dass wenn es eintrete, sie beide sehr zufrieden damit wären. Wenn ich das Ganze auch noch umdrehe, dann könnte es nicht nur sein, dass ihr Partner gerne ihr Fan wäre, sondern es würde natürlich auch für sie schön sein, wenn er es wieder wäre. Was ist also die Lösung, damit Sie beide zu Ihrem gemeinsamen Wunschziel kommen können? Wie so oft ist es die Zusammenarbeit, wenn Sie beide sich gegenseitig helfen, sich füreinander gleichzeitig einerseits zu begeistern und andererseits begeisterungswert zu machen. Dann könnte es klappen. Wenn Sie auch noch beide sich gegenseitig anspornen, indem Sie sich gegenseitig Zuversicht signalisieren, dass das Ziel möglich ist, dann verbessern Sie auch Ihre Chancen, dass sie gemeinsam Gewinner werden, so wie Cheerleaders ihrem Team Mut machen, dass sie das bessere Team auf dem Feld sind. Damit das Bild klar ist, sie beide sind in einem Team und kämpfen gemeinsam dafür, dass sie beide begeistert voneinander werden. Der Gegner, gegen den sie beide kämpfen, sind die Zwistigkeiten, die sie von diesem Ziel ablenken wollen. Sie sind noch auf der Suche für eine Erfolgsstrategie für dieses Ziel? Da. da hätte ich ein Angebot für Sie. Love Graffiti! Was das ist, erfahren Sie alles auf couplecoaching.de.